Roulette-Wahrscheinlichkeiten für das massive Ausbleiben In meinem letzten Video, das Sie im Abspann von diesem hier finden, habe ich im Rahmen meiner Reihe Roulette-Wissen in 60 Sekunden aufgezeigt, wie lange Serien unterschiedlicher Chancenarten beim Roulette werden können. Aber wie sieht es aus mit den Roulette-Wahrscheinlichkeiten für Ausbleiber? Welchen unglaublichen Dornröschenschlaf werden Sie bei unterschiedlichen Chancenarten miterleben? Eine einzelne Blenkzahl wird 600 Qs lang gar nicht fallen, eine einfache Chance oder die große Serie 23 mal hintereinander nicht erscheinen. Ein Dutzend eine Kolonne oder die kleine Serie bleibt für 34 Kugeln aus. Ganze 70 Qs müssen sie warten, bis die Off-Long oder eine kessel mit neuen Zahlen endlich wieder ein Lebenszeichen von sich gibt. Schlussendlich werden sie für immer in Erinnerung behalten, wie die Kugel 90 Würfel lang einfach nicht in das zero fallen will, als sei das Spiel verhext. Gleiches geschieht mit einer Sechser-Transversale. Die Resultate basieren auf einer Million Roulette-Kugeln aus einer echten Spielbank. Vergessen Sie nicht, zu jeder Zeit ist so ein Dornröschenschlaf möglich. Auch wenn so ein massives Ausbleiben nur einmal in 40 Jahren auftritt, so kann es direkt bei Ihrem ersten Besuch im Casino geschehen oder bei Ihrem nächsten, diese Woche noch.